Willkommen im Aquacentrum. Letztens hat Karl Heinz mit dem Hybrid Hydrionator Hypochlorige Säure zur Desinfektion hergestellt. Schaut selbst. Die Corona-Pandemie schafft einen erhöhten Bedarf an preiswerten und möglichst auch biologisch abbaubaren Desinfektionsmitteln. Alkoholbasierten Desinfektionsmittel sind bei der Daueranwendung, insbesondere an den Händen, hautkritisch. Deswegen empfehle ich Anolyt zu nehmen. Der Hauptwirkstoff dabei ist Hypochlorige Säure und diese wird aus ganz normalem Wasser, Salz und elektrischem Strom erzeugt. Ich zeige Ihnen hier. Danke Karl-Heinz, ab hier übernehme ich mal. Die Tage kam nämlich ein interessantes Dokument per E-Mail ins Haus geflattert. Und es ist ein Untersuchungsbericht des KTR eines koreanischen Test und Forschungsinstitutes. Es steht fett nur zur Referenz darauf. In diesem Labor, das interessanterweise beim Deutschen Verband unabhängiger Prüflaboratorien EV eingetragen ist, wurden Bakterienstämme der Familie Escheria coli und Staphylococcus aureus mit Anolyt behandelt, welches in dem in Europa als Aquavolta ECA Traktor bekannten Wasserionisierer produziert wurde. Wenn Sie sich jetzt fragen, was Anolyt ist, dann schauen Sie bitte bei wikipedia.de. Der Link ist in der Beschreibung. Also die haben bei einer Raumtemperatur von 22 Grad Celsius von dem Anolyt zu den Bakterien gegeben und haben dann die Population der Bakterien nach einer, drei und fünf Minuten gemessen. Dabei kam heraus, dass nach einer Minute 90 der mikrobiellen Population abgetötet wurde, nach drei Minuten 99,9 und nach 5 Minuten wurden 99 99,999 der mikrobiellen Population abgetötet. Solch ein Anolyt kann man für die verschiedensten Anwendungen mit diesen Geräten selber herstellen. Jetzt folgt nochmal Karl-Heinz mit einem kurzen Ausschnitt aus seinem Ostervortrag 2020. Es wird das vor sechs Jahren entwickelt haben, da hat niemand im Traum daran gedacht, dass die Produktion eines Desinfektionsmittels mal mehr als ein nice to have Zusatzfeature äh, angesehen werden könnte. Das Ganze ist natürlich skalierbar. Wenn in der Industrie oder in der Landwirtschaft große F Flächen desinfiziert werden sollen, wie Ställe, Hühnerställe, Schweineställe, da braucht man natürlich tausende von Litern. Und zum Schutz vor Korrosion wird, weil der ja Anolyt grundsätzlich erstmal sauer ist, äh, macht man das auf einen neutralen pH-Wert durch eine bestimmte Mischtechnik und dann rosten die Anlagen nicht. Das nennt man dann Anolyt-Neutral oder Anolyte. Hierfür gibt es in Europa, Amerika und natürlich ganz aktuell, ganz wichtig, in China Hochleistungsanlagen, die zum Teil Hunderttausende kosten. Aber diese ökologisch problemlose Desinfektion mit hypochloriger Säure ist inzwischen sehr gut etabliert. Es werden auch tonnenweise Anolyte-Produkte für den Einzelhandel abgefüllt. Wobei die Preise pro Liter aber erheblich schwanken und sogar ins Dreistellige raufgehen. Und man muss immer daran denken, dass Enolite ein nicht besonders stabiles Chlorgemisch ist, das bald seine Wirkung verliert oder zumindest nachlässt. Daher denke ich, dass es besser ist, es sich selber herzustellen. Also, so viel zu dem Thema Corona und unserem Mangel an Desinfektionsmitteln. Es ist meiner Meinung nach eher ein Mangel an Zulassungsbehörden, und, und deren Fleiß, ist eine Frage der Lieferbarkeit. Wir könnten den öffentlichen Raum, Schulen, Arbeitsplätze, natürlich auch unsere Wohnräume und Krankenhäuser, ja, auch uns selber viel besser desinfizieren nach dem erfolgreichen Vorbild der Staaten, die darauf im Kampf gegen die Seuche schon gesetzt haben und besser dastehen als wir, dazu später noch. Sehen Sie sich ruhig den gesamten Ostervortrag 2020 von Karl-Heinz Asenbaum auf seinem Kanal Wasserfakten an. Der Link ist in der Beschreibung. Wer die Definitionen von Viren und Bakterien und später Desinfektionsmittel des in Amerika beheimateten Wörterbuchverlags Merriam-Webster mal lesen möchte, der halte bitte das Video an passender Stelle an. Bis bald und für Aquazentrum Aquacentrum, Water and Beyond.